könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Eigentlich wollte das Friedenszentrum keine weitere Verlautbarung zum Krieg in der Ukraine schreiben. Aber dann wurden wir Mennoniten als Gründungsmitglied des Ökumenischen Weltrats der Kirchen dazu mehrfach aufgefordert. Was sagt ihr als Friedenskirche dazu? Was können wir jetzt tun? Ist die gewaltfreie Position angesichts der Aggression vom Tisch? Hier nun unser Antwortversuche. Wir verurteilen das Bombardieren von Städten und das Töten von Menschen. Niemand hat das Recht dazu. Das Leben jedes Menschen ist heilig. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Was können wir jetzt tun? Wir beten für den Frieden gemeinsam mit Geschwistern in der weltweiten Ökumene über alle nationalen Grenzen hinaus. Wir beten für die an Leib und Leben Bedrohten, dass sie Schutz und Trost finden mögen. Wir beten für die Machthabenden, dass sie von der Torheit des Kriegführens und dem Drohen mit noch mehr Vernichtung ablassen. Wir beten für alle Soldaten und Kämpfenden, dass sie sich dem Töten und dem Vernichten verweigern. Und wir beten für uns selbst, dass wir Orientierung finden in unserem Bekenntnis zu Jesus Christus, der unser Friede ist. Wir können geflüchtete Menschen aufnehmen, wir können Geld spenden und Selbsthilfe organisieren. Wir bleiben in Kontakt mit jenen Menschen, die wir in der Ukraine, in Russland und Belarus persönlich kennen. Wir können Anwälte und Anwältinnen des Friedens sein bei unseren jeweiligen Regierungen. Wir können uns an öffentlichen Protesten gegen den Krieg beteiligen und unterstützen die Proteste in anderen Ländern. Wir wissen uns verbunden mit vielen, auch in der Ukraine, in Belarus und in Russland. Ist die gewaltfreie Position angesichts der Aggression obsolet geworden? Nein, im Gegenteil. Waffen schützen nicht vor Tod und Zerstörung. Ein abermaliges Einsteigen in die Abschreckungsszenarien des Kalten Krieges wird nicht mehr Sicherheit produzieren, sondern eine Eskalation vorantreiben. Sicherheit kann es nicht auf Kosten der anderen geben, sondern nur gemeinsam. Waffenlieferungen beenden keinen Krieg, sondern heizen ihn an und ermöglichen erst Kriegsführung und Menschenrechtsverletzungen. Sie gebieten weder den Gewalttreibern Einhalt, noch können sie die Bedrohten schützen. Auch wir können die Menschen im Krieg jetzt nicht vor Tod und Zerstörung schützen. Auch wir haben Angst. Aber unser Glaube an die Kraft der Liebe ist stärker. Unser Vertrauen in die Macht der Gewaltfreiheit wie sie Jesus selbst gelebt hat, ist ungebrochen. Unsere Hoffnung ist nicht zerstört, sie leitet auch jetzt unser Handeln. Wir werden einer neuerlichen Aufrüstung in unserem Eigenland nicht zustimmen, da dies unserem Bekenntnis zu Jesus Christus widerspricht. Wir wollen auf dem Weg des Friedens bleiben, der den Irrtum, dass Waffen unsere Sicherheit gewähren könnten, entlarvt. Wir wollen den Weg des gewaltfreien Widerstands und der Konflikttransformation gehen in der Nachfolge Jesu, weil wir uns dieser Wahrheit anvertrauen.